Hallo und willkommen hier zurück zur F1 2018 Karriere im Sauber F1 Team natürlich. Ähm, letztes, die, äh, letztes Rennen ist natürlich schon ein bisschen her. Heute sind wir in Deutschland, Hockenheimring, unser Heimrennen sozusagen. Und äh, wir sehen hier gerade meine schnellste Runde im Qualifying und zwar auf Soft-Reifen. Ja, an diesem Wochenende gibt es die Ultrasoft, Softs und Medium Source, weil das heißt, die Supersofts werden komplett übersprungen. Und dadurch, ähm, ist es sehr, sehr kritisch, hier sich mit den härteren Reifen zu qualifizieren. Ich versuche das dennoch, denn, ähm, die Ultrasofts halten im Rennen nur einige wenige Runden. Also maximal vier, fünf, sechs Runden. Ähm, und man muss dann auf eine Zwei-Stop gehen, wenn man es nicht will. Ja, hier komme ich sehr weit raus. Ähm, ich bin überrascht, wie schlecht ich hier fahre. Denn äh, die Aufnahmen sind jetzt schon fast ein halbes Jahr alt. Tut mir echt leid. Ähm, und 10, deshalb bin ich hier noch nicht so gut unterwegs, aber immer noch auf 110er KI und, ähm, ja, ich bin aktuell auf P9, ich verbessere mich gerade um 3,5 Zehntel, es wird eine 12-2 und wir sind auf P7, sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ja, aber Tag, es hat nicht gereicht, es war nur P14 im äh, Qualifying, weil ich leider nicht in Q3 gekommen bin. Und alle anderen meinten ja, wir fahren Ultras. Ja, man hat natürlich hier zwei lange DRS geraden, nee, sogar drei, sorry, ähm, wo man sehr, sehr gut überholen kann. Die Strecke ist generell sehr, sehr gut geeignet für geile Battles und das... Verspricht natürlich auch einen geilen Grand Prix. Also gut, sehen wir uns die Startaufstellung nach dem gestrigen aufregenden Qualifying an. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus: Vettel, Raikönen, Max Verstappen und Hülkenberg. Ocon, Leclerc, Sainz Junior und Sergio Perez. Alonso, Magnus, Romain Grosjean, der Eismann, Sirotkin, Ricardo, Pierre Gasly und Brandon Hartley Van Dorn und Lance Stroll am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Ich weiß, dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für dich, aber du solltest ihn wie jedes Rennen angehen. Geh kein unnötiges Risiko ein. Ja, und da sagt Jeff nochmal, dass es unser Heim Prix ist. Ja, wir haben neue Upgrades bekommen, tatsächlich wieder sehr viele, und zwar vier Stück. Wir haben ein Update an der Zündkerze bekommen, was unsere Motorleistung natürlich nochmal positiv beeinflusst. Die und auch das, Heck das ab, auch, auch, auch weiteren Heckabtrieb haben, haben wir bekommen Schmerzen durch einen besseren Heckflügel. Das ist natürlich sehr, sehr gut hier für die Gerade. Und natürlich auch einiges für das Chassis, Gewichtreduktion und so weiter. Das sollte auf jeden Fall helfen auf dieser Strecke. Ja, inzwischen sind wir auch äh, das viertbeste Team. Das waren wir zwar auch schon im letzten Rennen, aber wir kommen langsam weg von Haas und nähern uns äh, Red Bull und damit auch den Top-Teams. Also wir sind gerade so wirklich so die sichere vierte Kraft im Feld. Und ähm, damit sollte sicherlich was möglich sein. Vielleicht heute ein Chaos-Rennen, wo heute einiges möglich ist, auch wenn wir nur auf P14 starten. Auf sich warten, aber ja, ja ähm, da wir sehen, wir kommen langsam weg von den anderen, wie schon gesagt... Äh, zwischen Renault und Haas und auch Force india ist es sehr, sehr eng. Und äh, McLaren und Toros sind eigentlich auch nahezu gleich auf. Ähm, ja, an der Spitze geht es auch relativ gut ab. Und ähm, ja, hier, <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich hier gemacht habe. Ähm, ich bin anscheinend sehr aufgeregt gewesen in meiner Einführungsrunde. Und dann ist mir wohl so ein kleines Missgeschick passiert. Aber das kann natürlich immer mal wieder passieren. Ja, hier sehen wir nochmal den gesamten Entwicklungsverlauf der Leistung. Und ähm, ja, vorne ist sehr, sehr eng. Mercedes behält die Oberhand. Red Bull leicht dahinter, danach mit einem großen Abstand auch sauber. Und dann wieder ein großer Abstand zwischen dem restlichen Mittelfeld. Äh, Toros holt gut auf und äh, ist jetzt mit Merklan auf, sel auf dem selben Stand. Ja, heute wird eine Einstopp gefahren. Jedoch, also theoretisch, jedoch sehen wir, ab der Rennhälfte soll es leicht anfangen zu regnen dann in einen starken Regen übergehen und am Ende wieder abflachen. Also es könnte heute sehr, sehr interessant werden mit der Strategie, die man hier wählt. Denn die kann hier sicherlich um Sieg und Niederlage entscheiden. Aber jetzt würde ich sagen, geht es auf ins Rennen. Die fünf roten Lichter gehen an und das Rennen ist freigegeben. Ein sehr, sehr mittelmäßiger start von mir aus ähm, magnussen kommt relativ schlecht weg groujon kommt er sehr sehr gut vorbei und hier dive ich sehr sehr stark im turn 1 Alonso ist sehr sehr langsam dadurch und jetzt sind wir schon auf p11 und jetzt auch hier gibt es einen großen tumult wir können an science und an paris vorbeiziehen die natürlich alle auf den Ultras starten müssen weil sie sich für q3 mit den ultras qualifiziert haben also in Q2 für Q3 mit den Ultras qualifiziert Und jetzt sind wir hier dran an Esteban Ocon. Da sehen wir auch schon direkt unseren Teamkollegen Charles Leclerc. Und wir verpassen die Kurve total. Wir fahren auch noch beinahe in Nico. Wir sind sogar in Nico Hülkenberg reingefahren. Aber wir, wir sind gerade noch so ausgewichen, haben einen leichten schaden davon getragen. Und ähm, ja, Dorn ist anscheinend jetzt schon aus dem Rennen. Sehr, sehr ärgerlich für den Belgier. Und da kommt Max Verstappen und mein Teamkollege Leclerc. Der. Will es wissen, die wollen mir den Platz natürlich nicht geben. Ich habe natürlich auch einen Schaden am äh, rechten, an der rechten Vorderplatte des Frontflügels. Da kann es natürlich sehr, sehr schwer sein, sich vor diesen Fahrern zu halten. Klar, unser Teamkollege ist unser ärgster Konkurrent und natürlich auch Red Bull, die natürlich ein deutlich stärkeres Auto haben als wir. Wo es natürlich auch nichts zu meckern gibt. Ja, hier komme ich weit raus. Und Max Verstappen versucht es hier ins Autodrom hinein. Und ich komme fast aufs Kies hinaus und. Und nicht Leclerc. Und Max Verstappen hat die Vorderhand, aber außenrum kann man nicht wirklich überholen. Er versucht es dennoch. Er bleibt daneben. Er kickt mich fast raus aus der Strecke. Und da dreht mich mein Teamkollege. Leclerc dreht mich. Und damit ist Max Verstappen auf jeden Fall weg. Den werden wir jetzt nie mehr wiederholen. Und Leclerc, der bleibt da lange hängen. Esteban Ocon will natürlich seinen Platz wiederholen. Der sieht seine Chance. Aber ich... Dive hier wieder rein, weil er anscheinend mir einen Platz lässt am Ende der Graden und einen Platz frei macht. Ja, Daniel Ricciardo und Charlie Leclerc sind leider draußen. Das heißt, wir glauben dass es heute Red Bull und natürlich Rocky ändern. der einzige, der Punkte für das Team holen kann. Also sehr, sehr ärgerlich für beide Teams und schlecht für die WM. Ja, und hier sehen wir, wie <lacht> wir sehr, sehr stark cutten. Und wir sind aktuell auf P2, denn alle waren in der Box und da kommt auch Lewis Hamilton. Vorne aus der Box, der ist von Ultras auf Soft gewechselt. Ja. Und wir, wir haben noch einige Runden vor uns. Wir haben nicht mal die Hälfte uns, unseres Stints vorbei. Der ist auf der Strecke. Und wir und sind auf alle Reifen auf gestellt. neue Reifen gewechselt. Aber klar, man sieht schon, Bottas hat einfach einen Stopp Vorsprung fast gehabt nach den paar Runden. Herr Wunder, der hat natürlich auch ein schnelleres Auto und Ultras gehabt. Aber wir können uns hier ganz gut gegen Walter Bottas verteidigen. Das ist auch ein sehr, sehr guter Erfolg für uns. Jetzt hier sehr, sehr langsam durchkommen. Wieder weit raus. Und da kommt Walter Bottas. Der sieht seine Chance und Max, was ist aus dem Rennen. Red Bull hat nach sieben Runden schon beide Fahrer aus dem Rennen. Das ist ein sehr, sehr schwarzer Tag für das Red Bull Team. Und Valtteri Bottas, der macht das Druck. Man sieht ganz ziehen. eindeutig, Komm, dass Rocky alle auffällt. Und, aufhält. und das war sehr, sehr hart verteidigt. Dahinter ist noch Raikö ich glaube auch Vettel. Die wollen alle an dem Sauberpiloten vorbei und man sieht Raikön hat wieder Ultras drauf der war auf Ultras gestartet und hat jetzt wieder Ultras genommen wir nicht, ob sehr interessant gerade besser sind. in Runde 13 fragt Jeff schon ob man vielleicht sogar auf Intermediates gehen könnte und wir gehen in Runde 13 rein in die Box wir werden gefolgt von weiteren Fahrern Was wer, wer braucht jetzt welche Reifen das könnte jetzt sehr interessant werden Kommt Ferrari und Mercedes definitiv rein. Und beide Ferraris, das ist natürlich ein super GAU. Das, das die beide Ferraris einholen, richtige Ferrari-Strategen. Und Raiköhn geht schon wieder auf Ultras raus. Was ist mit dem los? Während Bottas, Vettel und auch Magnussen alle sich die Intermediates schnappen. Also Ferrari versucht da sehr interessante Strategien. Und splittet die Strategien auf in Ultras und äh, einmal Intermediates. Das ist sehr interessant. Vor allem, dass das jetzt schon äh, Raikuns dritter Stint mit Ultras ist in dem Rennen. Also, die wollen richtig, richtig pushen und hoffen, dass der Regen noch ein bisschen auf sich warten lässt. Ja, und man sieht, Raikun der zieht weg. Die Strecke ist Wir natürlich noch relativ trocken. Und da sieht man auch schon, die Autos oder die Reifen sind Gerade schnell, der e gleich die schnell. Zum Auto vor aber dennoch, zieht drei können <Z1> natürlich Sie ein bisschen weg wegen den Ultras. Magnus währenddessen Wut ist auf Mediums Sie gewechselt. Was also ist denn. Runden der hatte doch eben Intermediums drauf. Also. Da hat Haas aber 8. eine sehr dumme Strategie gewählt. Es sei denn, die wollen wirklich bis zum Ende durchfahren. Ob der Regen so lange auf sich warten lässt bei Starkregenprognosen? Ich weiß ja nicht. In Runde Planen 19, da ist es schon so nass. Hamilton auch auf Intermediate inzwischen. Und, ähm. Der hat einen Alle gewaltigen kamen. Vorsprung auf wir den sind nicht länger sicher, dass sauber von uns. Ja, und da sagt Jeff schon, es könnte Zeit für die Full Reds sein. Man könnte eventuell gerufen. jetzt tatsächlich schon die Reifen wechseln. Aber. Hamilton ist irgendwie nur noch zwölf Sekunden weg und wir sehen, Kimi Räikkönen ist auf die Fullwets gewechselt. Wir denken, dass der Regen in etwa 5 Minuten nachlässt. Leichter Regen in 5 Minuten. Und das könnte sehr kritisch sein. Die, äh, die Inters sind zwar langsam aktuell, aber es soll natürlich abtrocknen. Hat jetzt Ferrari wirklich die beste Strategie gewählt? Wir wissen es nicht ganz. Aber, oh, Mercedes geht auch auf, auf Fullwets. Das könnte jetzt sehr interessant werden. Wir gamble mit den Intermediates, während Ferrari und Mercedes einen Sicherheitsstop einlegen und auf die härteren Reg äh, auf die stärkeren Regenreifen setzen. Und da sehen wir Sie Sirotkin neben der Strecke, der hat sich gedreht, der arme Williams-Fahrer. Was vermutlich einfach zu nass die Strecke. Und da sehen wir, da ist Lewis Hamilton, der, obwohl er nur 12 Sekunden weg war und äh, sozusagen, also fast 8 Sekunden aufgeholt hat wegen dem Stop. Und den schnelleren Reifen. Alles klar. Er hat natürlich 20 Sekunden verloren wegen dem Stop, aber er war 12 Sekunden vorher weg. Also er hat 8 Sekunden innerhalb von wenigen Runden aufgeholt. Und wir sehen, wir kämpfen mit dem Regen. Der Regen ist einfach viel zu stark. Und Hamilton setzt sich sogar hier neben uns. Aber gibt er nach? Das ist fast so wie gegen Verstappen. Und der Mercedes-Pilot hat sich gedreht. Und wir holen uns auch noch eine Zeitstrafe rein. Von 3 Sekunden. Das wird sicherlich ein Untersuchung von den Stewards geben. Und währenddessen ist dann auch Kimi Raikönnen auf P2 vorgefahren. Natürlich durch den Dreher. Und jetzt sind 16 wir Sekunden zwischen mir und Raikönnen. Zwei Regen Sekunden dann nochmal auf Hamilton. Zwei Regenreifen sind aktuell die schnellsten Reifen. Da kriegen wir es nochmal bestätigt. Regenreifen sind am schnellsten. Aber es soll wieder trockener werden. Bestätig. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Und das sieht so aus, als würde der sauber wieder in die Box gehen. Wird der jetzt auf die Vorwärts gehen, oder wird der sich nochmal einen Satz Intermediates holen? Das kann sicherlich jetzt sehr interessant werden. Neun Runden sind noch. Da ist alles drin. Da darf man sich jetzt definitiv nicht verzetteln, auch wenn man einen ganzen stop Vorsprung hat auf die Konkurrenz. Los, fahr jetzt! Und da hinten, da sehen wir, da kommt Kimi Räikkönen außen vorbei. Und wir fahren sogar leicht über die Boxenlinie. Und wir sehen, ein paar Runden später, also einige Runden später, sind wir hinter Räikkönen. Also die Reifen waren relativ gleich schnell, eine äh, mehr Runden lang. Aber in den letzten zwei Runden sind die Intermediates dann deutlich schneller geworden, durch die abtrocknende Strecke. Und hier sehen wir, Räikkönen ist extrem langsam. Und hier eine Machtdemonstration der Intermediates einfach außenrum, auch dadurch, dass man natürlich schneller durch die Kurve fahren kann, den Ferrari ausgebremst oder ausgebremst und rausbeschleunigt. Und hier haben wir kein Problem, den Platz zu verteidigen. Das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich für Ferrari. Die hätten natürlich auch Intermediates wechseln können, aber andererseits hatten sie auch keine andere Möglichkeit als diese, sonst hätten sie keine Chance auf P1 gehabt. Es sei natürlich, wir hätten uns rausgelegt. Und in Runde 34 gehen wir als Sieger bis zu mit 21 Sekunden Vorsprung. Oh, oh mein Gott. Was für ein krankes Rennen. Total Der chaotisch. Dir. <lacht> Danke, Jeff. Danke. Was war das für ein chaos -Rennen? Großartige Leistung von Sauber, was Stefan, er mit der sich heute so vorteil zu los. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu diesem Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur. Sind. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es genau. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohl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 Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Der Abstand an der Spitze hat sich nach diesem schwierigen Rennen für unseren WM-Führenden heute deutlich verringert. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Für mich ist das heute der Eismann. Er hat ein äußerst feines Gespür in unmittelbarer Nähe anderer Autos gezeigt. Aber auch eine Menge Reife und Geduld in schwierigen Situationen. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Ferrari hat seine Führung in der WM ausgebaut. Ein weiteres Team, das mit diesem Grand Prix sehr zufrieden sein wird, ist sauber. Und mit einem guten Resultat in der WM einen Satz nach vorne kommt. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Ja und wir sehen... Sehr, sehr viele Fahrer konnten von dem Wetter profitieren. Also sehr interessant und wir sehen, was für Strategien teilweise die anderen gefahren haben. Wir sehen sogar sieben Stops bei Sebastian Vettel. Also Ferrari hat ja absolut reingeschissen mit der Strategie. Und, ähm, und auch andere Fahrer, so wie Ocon, sind auf eine sieben Stop Strategie gegangen. Und wir sind die einzigen, die dann auch mit zwei Stop durchgekommen sind, was die optimale Strategie war. Und dadurch konnten wir trotz des unterlegenen Saubers uns einen weiteren Sieg reinholen und wir sind nah an der WM. Wie natürlich, das ist meine, mein Heim -Grand Prix, den will ich natürlich gewinnen und einfach super. Und ich habe dreimal dieselbe Antwort. Toll, danke. Das war... Vor allem ein verrücktes Rennen. Aber der Verkehr, da war schon. war ganz okay. Es war okay. Sie sind sicher froh, auf dem Siegertreppchen zu stehen. Auf jeden Fall, ich hätte damit überhaupt nicht gerechnet. Von Platz 15 aus. Es war einfach ein grandioses Rennen. Unglaublich. Danke ans, ans Team. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Ein Geheimnis das ist natürlich gut, aber ich bin einfach schnell gewesen. Das Auto war super. Ja, kann ich mich nur bedanken beim Team. Klasse, das war dann alles. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein paar Upgrades, die wir fürs nächste Rennen und auf die nächsten Rennen uns äh, besorgen wollen. Und das nächste Rennen ist dann auch schon Ungarn. Wir sehen, wir sind gerade mal 27 Punkte von der WM-Führung weg, also von Sebastian Vettel, der heute ja ein schlimmes rennen hatte und tatsächlich sind wir im chancen drin und wir sehen uns dann beim nächsten mal beim großen preis von ungarn bis dann und ciao.